In der Bibel steht, dass das Böse nur darauf wartet, über uns herzufallen, über uns Kinder Gottes. Das macht sich sobald sich eine Tür für sie öffnet. Und eine Tür kann sein, wenn wir bewusst Gott ungehorsam sind. So habe ich es auch erlebt. Gott hat dir einmal gezeigt, dass ich ein Videospiel nicht spielen soll, aber ich dachte mir, so schlimm ist es doch nicht. Ich habe eine Arbeit gehabt, die ziemlich stupide war, auf der ich verdummt bin. Und da wollte ich gegenwirken und habe irgendwas gesucht, damit mein Intellekt angeregt wird. Ich habe Gott darum gebeten, dass er mir was gibt, aber nach guter Woche hat er mir nichts gegeben. Und da dachte ich, okay, dann fange ich halt das eigene Spiel an, wird schon nicht so schlimm sein. Und Gleich am ersten Tag habe ich dann in der Nacht Albträume gehabt, aber nicht irgendwelche Albträume. Es war so eine ganz komische Präsenz da. Und dann bin ich aufgewacht und habe dann gleich wieder eingeschlafen und hatte schon wieder einen Albtraum. Das ist zwei, drei Mal hintereinander passiert und dann habe ich festgestellt, okay, hier stimmt das nicht. Und ich habe dann in Jesus Namen die böse, bösen Geister vertrieben. Dann bin ich eingeschlafen, dann war es in Ordnung, waren die weg. Und die bösen Geister, die sind gekommen, weil ich eben Gott ungehorsam war. Das war die Tür für die, er sich geöffnet hat. Beim ersten Mal habe ich mehrere Tage hintereinander das Spiel gespielt, und jeden Tag hatte ich die Albträume. Als ich dann aufgehört hatte, waren die Albträume wieder weg. Ich habe insgesamt drei Phasen, in denen ich das Spiel dann gespielt hatte, jedes Mal ein paar Tage es hat so viel Raum eingenommen, dass ich dann selbst gemerkt habe, okay, ich muss damit aufhören, weil ich habe es selbst außerhalb, wenn ich es nicht mehr gespielt habe, weil hab ich nur noch darüber nachgedacht. Und am letzten Tag, wo ich gesagt habe, okay, es soll ich endgültig damit auf, habe ich mich in der Nacht hingelegt. Und dann war es mir irgendwie kalt. Ich habe mich gefragt, warum ist mir denn nicht warm? Und in dem Augenblick wurde der Heilige Geist die Augen geöffnet und ich habe dann einen Dämon gesehen und auch seine Präsenz gespürt. So ein richtig mächtiger Dämon. Und dann habe ich auch in Jesus Namen ihm befohlen, dass er von mir weichen soll. Und in dem Augenblick war er weg. Ich wurde sofort warm und ich konnte schlafen. In meinem Fall hat das Videospiel ziemlich viel Zeit in Anspruch genommen und es hat dafür gesorgt, dass ich abgelenkt bin ja, und dass ich eine Stunde später ins Bett gehe, dass ich müde dann bin bei der Arbeit und Unordnung ins Leben reingebracht hat.